Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zur Nachmittagssession äh, auf der Bühne 2. Wir haben heute zwei ganz interessante Vorträge zum Thema Processing und zwar überwiegend mit QGIS und PostGIS. Und zwar, es geht beides mal thematisch um was Ähnliches, um Bauzonenreserven in der Schweiz und um äh, Baulücken in Deutschland. Also da unterschiedliche Bezeichnungen. Als ersten Vortragenden freue ich mich, den Andreas Neumann vom Kanton Solothurn zu begrüßen. Er ist kein Unbekannter in der Szene, er ist beim KUGIS-Org-Projekt. KUGIS-Projekt ist ein Leading Board und im PSC und kümmert sich da um die nicht wichtige Sache der Finanzen. Und natürlich bei der Swiss User Group ist er auch im Vorstand und in seinem normalen Alltag arbeitet er als Projektleiter am Amt für Geoinformationen im Kanton Solothurn. Also Andreas, dann übergebe ich mal das Wort an dich und ich freue mich auf deinen interessanten Vortrag. Ja, hallo miteinander. Hört ihr mich gut, oder? Ich habe jetzt kein Feedback, ob ihr mich hört? Ich höre nicht. Ah, sehr gut, danke. Also, in meinem Vortrag geht es um einen komplexeren Analyseablauf, den ich zuerst als Rapid Prototyping in Cookies gemacht habe und später für die produktive Version in PostGIS. Und zwar geht es um Bauzonenstatistik äh, respektive Reserven im Kanton Solothurn. Das Ziel vom Projekt war es, das Ausscheiden von bebaubaren Flächen innerhalb der Bauzonen auf Basis von äh, Daten der amtlichen Vermessung und äh, der Raumplanung Nutzungszonen. Äh, und zwar haben wir zwei Varianten berechnet. Eine Variante hat die Bauzonengrenzen als Hindernis berücksichtigt. In der Annahme, man kann nicht über Zonengrenzen hinweg bauen. Das geht in der Regel nicht. Und die zweite Variante hat zusätzlich zu diesen Bauzonengrenzen als Hindernis auch die Liegenschaftsgrenzen als Hindernis gerechnet. In der Annahme, dass es oft schwierig ist, benachbarte Parzellen mit verschiedenen Eigentümern zusammenzulegen. Das ist nicht auszuschließen, natürlich, dass es klappt, aber es ist oft eben in einer Varianten-Hindernis. Ähm, und zwar wollte man von äh, diesem Katasterplan hier, der die wesentlichen Daten für die Analyse beinhaltet, äh, diese Unterscheidung hinkriegen. Jetzt sieht man, glaube ich, nur einen Teil des Bildschirmes. Ich gehe noch mal zurück. Ja, jetzt. Äh, wollte man diese roten Flächen und die grünen Flächen, die roten sind bereits überbaute, Flächen und die grünen sind äh, innerhalb der Bauzonen äh, gepuffert nach innen. Das sieht man hier sehr schön noch. Äh, sieht man meinen Mauskursor? oder Weiß nicht. Egal. Es hat hier gepufferte Flächen innerhalb der Zonen, aber hier jetzt die Variante, dass verschiedene Liegenschaften auch zusammengelegt werden können. hier. Und jetzt im weiteren Vor Ablauf des Vortrags werde ich zeigen, wie wir zu diesen Resultat gekommen sind. Die gewünschten Projektresultate war einerseits ein, ein flächendeckender Layer aller Siedlungsflächen, also außerhalb der Siedlungsflächen haben wir nicht berücksichtigt und dann für jede, jede der zwei Varianten, die bebaubaren und nicht bereits gebauten Flächen ausweisen, dann ging es darum, einen, einen Parzellenlayer zu haben, wo man für jede einzelne Parzelle Drei Stati hat, bereits voll überbaut, völlig unbebaut oder teilweise bebaut. Und dann wollte man als drittes eine aggregierte Sachdatentabelle, wo man aggregiert nach Gemeinde und Nutzungszone den, die Flächen ausgewiesen hat, bebaut und nicht bebaut dann sollte das Ganze auch im WebGIS publiziert werden und das Letzte ist noch eine Bundesstatistik, da werden von jedem Kanton aggregiert die, die Zusammenfassungen und den Bund weitergeleitet, dass die dann die aggregierte Statistik für das ganze Land machen können. Das ist jetzt die aggregierte Tabelle, da sieht man jetzt zum Beispiel für die Gemeinde Önsingen in jeder Nutzungszone für alle Varianten, die Quadratmeter, aber auch Prozent bebaut, nicht bebaut ja. Wir haben natürlich auch ein Datenmodell gemacht, das ist sehr, sehr einfach, ohne Relationen, das sind die Resultate, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber das gibt es auch. Da komme ich zu den Eingabedatensätzen, die wir verwendet haben, natürlich die Gemeindegrenzen, die Liegenschaften, optional für nur die eine Variante, für die andere sind die nicht nötig. Dann die Gebäude aus der amtlichen Vermessung, Bodenbedeckung, da haben wir gefiltert auf mindestens 25 Quadratmeter. Kleine Gebäude geht man davon aus, dass die relativ einfach auch abreißbar sind und einem Neubau weichen können. Dann die projektierten Gebäude, die ohnehin schon im Bau sind, die werden auch als Ausschlusskriterium genommen. Und dann Einzelobjekte, Flächenelemente, das sind so Dinge drin wie. Garagen, Unterstände und so weiter. Die Verkehrsflächen hat man verwendet, Bodenbe aus der Bodenbedeckung, Straße, Weg. Und aus der Raumplanung waren die Grundnutzungszonen die Eingaben. Also, also Wohnzone, Gewerbezone, Industriezone und so weiter. Dann äh, ist es gewünscht, dass die Statistik einmal im Monat gerechnet wird, äh, automatisiert über einen Gretel-Job. Gretel ist bei uns so ein ein Datenprozessierungs- und Aktualisierungssystem auf Java-Basis, das mit Jenkins integriert ist, das zeitgesteuert oder eventgesteuert oder manuell ausgelöst werden kann. Und dann gibt es für jeden Job die ob erfolgreich und so weiter. Dann soll es auch möglich sein, einzelne Gemeinden selektiv neu zu rechnen, wenn vielleicht gerade eine Zonenrevision war. Und dann soll es auch einmal jährlich historisiert werden, damit man Jahresstände äh, vergleichen kann. So, dann möchte ich den ganzen äh, äh, Analyseablauf erklären. Da in Blau sind äh, die Eingabelayer, in Hellblau die optionale Liegenschaftslayer. Die hat man dann gefiltert nach äh, der BFS-Nummer, das ist unsere Gemeindenummer in der Schweiz. Äh, damit man das Selektiv für einzelne Gemeinden machen kann. Bei den Gebäuden und projektierten Gebäuden hat man dann auch äh, die Mindestgrößen äh, gerechnet und auch bei den Einzelobjekten diese 25 Quadratmeter. Dann bei den äh, Nutzungszonen äh, hat man die, die Polygone zu Linien aufgesplittet, damit man um die, um die Grenzen herum puffern kann, äh, also nicht nur um die Polygone, sondern auch um die Grenzlinien. Äh, dann äh, zeitgleich, hat, also parallel dazu hat man auch äh, das Siedlungsgebiet aufgelöst, alle angrenzenden Zonen und leicht nach außen gepuffert, damit man einen Filter hat für das Siedlungsgebiet. Dann äh, konnte man, die, äh, also ist die Idee, dass man die Gebäude auf das Siedlungsgebiet filtert und zuerst mit einem positiven Puffer, eine gewissen Anzahl Meter, nach außen buffert und mit, mit einem negativen nach innen. Mit der Idee, dass man so zum Beispiel so Innenhöfe wegkriegt, wenn man zuerst mit dem größeren Wert äh, nach außen puffert und nach wieder nach innen. Und so hat man auch die Abstände und um Gebäude berücksichtigt. Das Gleiche macht man dann oder etwas Ähnliches macht man auch mit den Einzelobjekten. Da mache ich nur den positiven Puffer. Bei den Verkehrsflächen, weil das Polygone sind Straßen, die weit über das Siedlungsgebiet hinausgehen, hat man die geklippt auf Siedlungsgebiet und auch Puffer drum gerechnet. Also, weil man nicht ganz an die Straße heranbauen darf. Und bei den Liegenschaften, die ja optional sind, hat man das auch wie bei den Nutzungszonen Polygone zu Linien extrahiert, damit man um die Liegenschaftsgrenzen puffern kann. Und alle diese Resultate zusammen werden dann gemerged äh, und ergeben mir dann die, die nicht überbaubaren Flächen. Also auf denen kann ich garantiert nicht bauen, oder? Das ist ja noch nicht fertig. Äh, dann machen wir Differenzbildung, Siedlungsgebiet äh, und die nicht überbaubaren Flächen. Das gibt mir dann die überbaubaren Flächen, potenziell überbaubare Flächen. Da habe ich dann immer noch relativ viele Artefakte drin. Also Zunächst einmal, weil das ein Riesen-Multi-Polygon ist, zerlege ich das in die Einzelflächen. Dann entferne ich Kleinstpolygone unter 200 Quadratmeter, weil ich sage, da kann ich nichts Sinnvolles bauen. Dann mache ich nochmal einen Negativ-Positiv-Puffer für diese potenziell überbaubaren Flächen mit dem Zweck, dass ich Spickel und sehr schmale Polygonbereiche wegbringe. Also ich zeige dann noch grafisch zwei, drei Beispiele, wo, das, wo man die Resultate da sieht. Also in dem Fall mache ich nicht positiv-negativ, sondern zuerst negativ und dann positiv. Dann habe ich immer noch das Problem, dass ich zwar äh, Flächen habe, die eine relativ große Fläche haben, aber die vielleicht so ein Bananenpolygon geben, überall relativ dünn ist. Und die kann ich wegfiltern, indem ich Pole of Inaccessibility mache. Das passt mir äh, die, ins Polygon äh, einen Zentrumspunkt ein und dann einen maximalen Radius, der in den Polygon passt. Also ein maximal großer Kreis wird da reingepasst ins Polygon. Und da habe ich jetzt mal Filter auf 10 Meter Durchmesser gesetzt. Alles, was darunter ist, fällt auch noch raus aus den potenziell bebaubaren Flächen. Dann habe ich ja diese potenziell bebaubaren Flächen äh, ziemlich manipuliert, Kleinstflächen weg, Flächen verändert. Das heißt, ich muss nochmal eine Differenzbildung machen, um wirklich die finalen Flächen zu kriegen. Und am Schluss muss ich noch die finale Flächenberechnung machen und ein Spatial Join, um wieder die, die Nutzungszonen wieder dran joinen zu können. Dann die Resultate, habe ich diesen flächendeckenden Layer mit bebaut, unbebaut und dann kann ich aggregieren, auch natürlich, damit ich die Gemeinde Resultate bekomme. Jetzt hier sieht man mit den blauen Teilen, dass da gewisse spitze Spickel, also sehr spitze Winkel durch äh, negativ-positiv äh, wegfallen, äh, Buffer. Und auch bei den roten Pfeilen sieht man, dass so Spickel von sehr schmalen Polygonbereichen, die aber äh, auch weggepuffert werden durch negativ-positiv Buffer. Ich, ich tue da ein paar Mal hin und her schalten. Man sieht hier zum Beispiel bei den roten Pfeilen, dass da, ich gehe nochmal zurück, dass da Spickel wegfallen oder auch nicht. Da gibt es irgendwie Update-Probleme. Entschuldigung. Ja. Also hier nochmal vor, vor, äh, vor Negativ positiv puffer und hier nach. Da sieht man gewisse spitze die wegfallen und sehr schmale Polygonbereiche. Dann als nächstes sieht man hier äh, den Effekt der äh, Pole of Inaccessibility. Da werden eben äh, größtmögliche Kreise eingepasst äh, und die roten kleinen Kreise, die fallen dann weg, die Flächen. Und äh, in der finalen Variante in POSCIS heißt der Algorithmus ST Maximum in skype Zirkel. Da gibt es aber erst seit POSCIS 3.1 und Geos 3.9, also alles äh, ziemlich cutting nett. Dann äh, hat natürlich die Wahl der Mindestflächen und des Radius Polo of Inaccessibility ziemlich Einfluss, was jetzt da bebaubar wird und was nicht. Da zeige ich hier noch, äh, dass eine relativ kleine Anpassung in dieser Schwellwerte relativ große Effekte hat, indem eben noch grüne Flächen dazukommen, wenn ich die Werte entsprechend hier anpasse. Oder? Ja. So. Hier sieht man, wie das Modell in Cookies aussieht. Äh, relativ kompliziert, nicht allzu übersichtlich. Ich muss hier dazu fügen, das da, wurde auch in Cookies 3.10 gemacht und da gab es noch nicht die Möglichkeiten zu kopieren und farblich zu gestalten. Das kam erst mit 3.14 hinein. Äh, die verwendeten Algorithmen. Ich lese jetzt nicht alle runter. Es gibt Algorithmen zur Geometriereparatur, weil nicht alle Eingangsgeometrien sauber waren. Äh, zwischendurch musste man auch mal reparieren. Dann äh, die Tools, Buffer, Union, Difference, Clip, Dissolve, die kamen alle dringend vor in der Analyse. Und äh, eben Geometrien in Multipart, von Multipart Single Part auflösen, Polygone zu Linien. Und eben plus Schluss dieses Pole of Inaccessibility, der auch re relativ wichtig war. Spatial Joints natürlich. Und noch so Dinge wie Feature Filter, Effector Fields, Merge und Aggregation. Also kam eine ganze Reihe von Algorithmen vor, in, in Cookies Processing. In 3.14 gab es dann die Möglichkeit, hier zu kopieren, wie man hier in der Vorschau sieht. Und es gab ganz viele Verbesserungen, die mir das Leben einfach gemacht hätten, wenn ich es in 3.16 gemacht hätte, die analysiert. Also das, da wurde Cookies auch relativ stark verbessert. Aber die produktive Umsetzung wurde ohnehin mit SQL gemacht. Und hier sieht man die, die boskis funktionen die in der Analyse verwendet wurden. st zu valid äh, reparatur dann ST-Area, Buffer-Intersection, Difference, Union, Dump, und so weiter. Ich lese auch hier nicht alles äh, runter. ST_Maximum maximum in Scribe-Circle, das ist das Äquivalent zu Pole of Inaccessibility in Kugis. Und dann habe ich noch so eine Zusatzfunktion, die, die ich gefunden habe, äh, in psql äh, die Spike-Remover verwendet, um so spitze Winkel wegzukriegen. Natürlich SC-Intersects für ordentliche Relationen. Und dann gab es noch SQL-Techniken. Vor allem sehr wichtig war das CTE oder Common Table Expressions, wo man die SQL-Statements hintereinander kopieren kann, sodass es am Schluss einfach ein riesiges SQL-Statement gibt. Dann sehr wichtig auch SQL-Union, nicht zu verwechseln mit dem SC-Union von PostGIS. Und auch natürlich Wehrfilter. Äh, dann möchte ich darauf hinweisen, dass äh, Geos 3.9 sehr starke Verbesserungen für Analysen bringt. Äh, insofern, äh, dass man damit mit bestimmten Grid-Size-Parametern rechnen kann, die eine Geometriepräzision darstellen. Also, äh, äh, dementsprechend. Zum Beispiel kann ich bei SC-Intersection hier Geometrie A, B und der dritte Parameter hier ist äh, in Map-Units äh, die Genauigkeit, mit der ich rechnen will, also hier in Millimeter. Bisher, vor Geos 3.9 konnte ich das nicht, das hat immer mit den acht Nachkommastellen gerechnet, viel zu genau eigentlich, was auch wieder zu Problemen geführt hat. Das ist in Geos 3.9 viel besser, außerdem ist äh, diese Overlay-NG-Branche sehr viel robuster und schneller für sämtliche geometrie -Optionen. Also, ich empfehle allen, die demnächst Postgres aktualisieren wollen oder auch nicht, dich 3.1 und Postgres 3, Postgis 3.1 und Geos 3.9 ans Herzen zu legen. Das ist wirklich ein tolles Upgrade. Hier sieht man noch den Effekt dieser Quick-Size-Parameter in Animation. Natürlich viel zu extrem, aber. Und kommen zur letzten Folie. Das Fazit von Nachteile Cookies versus BOSKIS. Ich finde der Graphical Modeler von Cookies oder auch FME, das ist da äquivalent zu brauchen, gut für Prototyping. Man kann auch gut kommunizieren mit Leuten, die SQL nicht können, also die im Projekt da mitmachen oder nicht lernen wollen. Und die Zwischenergebnisse in Cookies, die haben leider manchmal empty oder invalid Geometrien erzeugt, und musste ich oft einmal Reparaturschritte zwischenhängen. Da hätte ich jetzt erwartet, dass Cookies, und ich denke, da gibt es Verbesserungspotenzial in Cookies, dass die eigentlich sicherstellen, dass ich am im Schluss immer valide Geometrien habe, dass die das automatisch für mich aufräumen und nicht ich als User noch aufräumen muss zwischendurch. In Bosch 3.1 und GeoS 3.9 kam mir das Ganze robuster vor als in Cookies. Wobei ich habe da ein bisschen Apfel mit Birnen verglichen, weil äh, in Cookies hatte ich eben das ältere Geos und nicht das neue Geos. Also, da wird Cookies auch profitieren vom neueren Geos. Aber man kann sicher sagen, dass PostGIS sehr viel performanter ist. Da, da redet man von Faktor 5 bis 10, dass PostGIS schneller ist als Cookies, weil ich eben äh, viel besser Algorithmen kombinieren kann in PostGIS. In den Cookies gibt es ganz viele einzelne Transformatoren, die hintereinander gereiht werden mit sehr vielen Zwischenlayern, Zwischenergebnissen. Ja, also für eine produktive Version kann ich wirklich sagen, ist PostGIS für uns die bessere Lösung als Cookies. Und für mich als SQL-Liebhaber kann ich sagen, dass für mich das auch fast übersichtlicher ist in SQL-Code als die grafischen Modelle. Man kann Kommentare anbringen mit dem cte kann man das schön hintereinander rein und so weiter. Und SQL-Code ist auch besser in GitHub zu versionieren. Bei uns ist es eben auch sehr gut mit Jenkins zusammen steuerbar. Ja, das wäre schon das Fazit. Ja. Wahrscheinlich ist die Zeit ist eh ohnehin vorbei. <lacht> ja. Dann bedanke ich mich für Zuhören. Ja, Andreas, vielen Dank für deinen interessanten Vortrag. Ich schaue dann mal, was da so an Fragen aufgekommen ist. Äh, nicht wirklich viel. Ich glaube, du warst einfach sehr präzise in, dein, in deinen Ausführungen. Das Auditorium hat wahrscheinlich alles verstanden. Dann frage ich dich mal, also du hast ja kurz erwähnt, dass Geos auch Bestandteil von QGIS ist. Das haben wir ja auch in der neuesten Version gesehen, dass da jetzt auch diese Overlay-Funktionen da sind. Und die basieren ja auch auf diesen... Geos-Funktionen. Weißt du denn, welche aktuelle Version da gerade in QGIS verbaut worden ist? Das hängt natürlich vom Betriebssystem ab. Und ich glaube, in aktuellen Windows ist immer noch die ältere Geos-Version drin, viel ich weiß. Ja, und dann habe ich ja auch gesehen, also ich berichte immer regelmäßig über, den, über die Neuerungen in QGIS und in der 3.16er-Version, die du gerade selbst irgendwie ins Spiel gebracht hast, da gab es ja wahnsinnig viel Verbesserungen. Und auch einige, die sind ja vom Kanton Solothurn bezahlt worden, wie zum Beispiel die Main Angle-Funktion. Kam ja. das aus diesem Projekt dann auch raus oder wie kommen dann so Finanzierungen bei QGIS dann von eurer Seite zustande? Ja, nein, das war nicht direkt in dem Projekt, aber da ging es darum, zum Beispiel Kartografiefunktionen zu verbessern, dass man Sprachfuhren von Gebäuden machen kann oder so. Da war das Main -Angle. Oder Beschriftungen, ja, automatisch beschriftet. Aber ja, wir haben auch das make Valid da noch verbessern lassen in PostGIS. Das ist jetzt nicht in Kugis, sondern in PostGIS, weil wir hatten Geometrien, wo, wo so Null-Koordinaten null in dem äh, Geometriestring vorkamen auch etwas sehr Exotisches. Das hat uns dann äh, der Sandro Santilli verbessern lassen. Aber es ist dann auch in PostGIS 3.1 drin. Ja. Aber ja, wir, wir finanzieren immer wieder Verbesserungen in kleiner Reihe. Ja, das ist auch immer super, wenn das dann so aus Projekten kommt, weil das ja dann viele auch brauchen. Ne? Und, äh, und wir haben jetzt auch die Erfahrung gemacht, so wie du es auch gerade geschildert hast, dass es natürlich viel besser ist, das Prototyping in QGIS zu machen. Da kann man schnell mal noch Änderungen und dann auch überprüfen, ob das Gesamtergebnis gut ist und dann am Ende ja. geht man dann halt auf die Datenbankseite. Wahrscheinlich auch wegen der Performance bei euch, oder? Wenn ihr das ja, richtig. Und, und bei uns sind eigentlich alle Prozesse äh, Gretel und PostGIS passiert. Also das ist unser Standard. Cookies ist da für dieses automatische Prozessieren eigentlich nicht vorgesehen bei uns im ja. ja gut, ich glaube, es sind keine weiteren Fragen aufgetaucht. Ähm, dann haben wir jetzt glaube ich eine kurze Pause, wenn ich das richtig äh, sehe, bis äh, ja. 30. Falls jemand noch die, die SQL Abfrage sehen will, kann ich noch mal Bildschirm teilen und es wird dann in GitHub auch verfügbar sein. Möchte es noch jemand sehen, oder? Ja, zeig doch mal, das fände ich interessant. Ja, also share my screen. So, mal Die Biber. Seht ihr das? Die Biber? Ja. ja, genau. Also hier sieht man diese Common Table Expression. Das allererste selektiert mir die Gemeinde, da gebe ich einfach die BFS-Nummer hinein für den Filter. Da. Und dann sieht man immer, dass da mehrere Statements hintereinander gereiht sind, immer da mit den Klammern und Kommen getrennt. Also zum Beispiel als nächstes sieht man das, oder? Ja, ja, man sieht es. Dann kommt hier zum Beispiel der Input der Gemeindegeometrie, dann kommen da die Gebäude hinein. Bei den Gebäuden kann man gleich auch ein Union machen, gleich einen Buffer, mehrfach verschachtelten Buffer. Da sieht man, dass man halt in SQL was viel besser verschachteln kann. Das nur schon der Teil mit den Gebäuden, das wäre ein Kugis irgendwie fünf bis zehn Transformer hintereinander. Oder? Was hier in einem SQL-Statement verpackt wird. Oder? Dann kommen die Einzelobjekte, Liegenschaft, so, die Liegenschaften, die soll ist ein ST-Union in PostGIS. Ja. Ja, da kommen so Dinge wie Dumpings, dann kommt dieses spike ufer hier und das Maximum ins gripe -Zirkel. Und dann sieht man ja auch immer, die, zum Beispiel im ST-Union, dass ich hier auch schon diese grid -Size parameter verwendet habe, auf Millimeter gerundet oder. Ja. ja. Ja. Super, vielen Dank, Andreas, für den interessanten Einblick in eure Arbeit. Dann haben wir jetzt fünf Minuten Pause um 14.30 Uhr. Geht es dann weiter mit dem Vortrag von Mirko Blinn? Gut, danke fürs Zuhören.